Wie ihr ja wisst mache ich ja gerade einen Selbstversuch mit einer Jodüberdosierung, allerdings ohne eine größere wissenschaftliche Grundlage und eher intuitiv motiviert. Gibt es jetzt das passende Buch dazu und kann ich dieses empfehlen? Das gibt es heute in der Samstagsrezension. Guten Morgen Jod Schlüssel der Gesundheit von Kira Hoffmann und Sascha Kaufmann. Ein Buch auf das mich der liebe Sören aus Facebook hingewiesen hat. Vielen Dank dazu. Generell ein kurzes Wort zu den Empfehlungen. Ihr empfiehlt mir sehr viele Bücher und ich kann natürlich nicht jedes rezensieren und ich wähle mir natürlich die raus, die mir am interessantesten erscheinen. Aber wenn ihr Empfehlungen habt, bitte, auch wenn ich Eurer Empfehlung nicht gefolgt bin oder nicht folge, weiter mir interessante Bücher gerne verlinken per Facebook oder auch hier per YouTube. Das Buch ist aus dem Verlag System mit und dieser Verlag hat mir das Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wie mittlerweile kann ich sagen, jedes Buch, was ich rezensiere, ähm, fast jedes Buch, was ich rezensiere. Also es gibt äh, Bücher, die ich gebraucht für 1, 2 Euro kaufen kann und da spare ich mir die Mehl, sondern äh, kaufe dieses Buch und ja, gibt es dann einfach weiter. Und so weiter. Ähm, das heißt, meine Bücher kaufe ich fast allesamt nicht. Das nur mal kurz als Information. Einige interessiert das, für sie ist es wichtig, ob ich die gekauft habe oder nicht gekauft habe. Nein, ich kaufe natürlich nicht bei 150 Euro monatlichem Budget, was ich zum Leben habe, jede Woche ein Buch. Gut, dass man das auch geklärt haben. Das Buch, weil ich heute rezensiere, hat extrem großes und positives Feedback in Rezensionen bei Amazon bekommen. Und es beginnt damit Jod als Element erstmal einmal vorzustellen, dann wird anhand von Beispielen aus der Vergangenheit die Problematik einer Jodunterversorgung anschaulich dargestellt und dann in einem Kapitel zur Diagnostik Möglichkeiten aufgezeigt wie man mit diversen Tests einen Jodmangel feststellen kann. Dann wird gezeigt wie man eine jodreiche Ernährung praktisch gestalten kann und wie man alternativ mit einer Intensivtherapie mit Jodsupplementierung ja, in also den Jodhaushalt wieder pushen kann. Das alles ist gespickt mit sehr sehr vielen Informationen zu organischen Zusammenhängen zwischen dem Spurenelement und dem menschlichen Körper. Zahlreiche Menschen aus diversen Fachgebieten die sich mit dem Thema Jod intensiv beschäftigt haben kommen dabei auch zu Wort. Generell entsteht so eine große Bandbreite an thematischen Überlappungen zum Thema Jod. Der Aufbau ist sehr gut strukturiert und der Schreibstil ist sehr sehr einfach gehalten und damit auch für jedermann gut lesbar. Gerade bei so einem Thema wie Jod, was definitiv sehr sehr wichtig ist und wofür ich gerne auch sensibilisieren möchte, finde ich das sehr sehr gut und besonders hervorhebenswert. Dem Buch zugrunde liegt generell eine grundkritische Haltung gegenüber den Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften und der Einstellung auch vieler Menschen zum Jod. Entsprechend wird statt rein sachlicher Recherche und Darstellungsarbeit auch immer mal wieder aus meiner Sicht etwas... Ähm, polemisch, etwas mh, unsachlich argumentiert und es fallen Worte, äh, die nicht notwendig sind und es wird immer auch so suggestiv ähm, vermittelt, äh, dass da irgendwie auch vielleicht äh, sozusagen ähm, eine bewusste Manipulation seitens des Gesetzgebers oder so sein könnte. Also dass es ist nicht nur ein reines Informationsdefizit ist, sondern dass da vielleicht auch irgendwie zumindest habe ich so das Gefühl, ähm, dass, ja, dass da nicht alles im rechten Ding zugeht und dass das Geld dominierender ist als ich das den Eindruck habe ich denke mir schon dass die Ernährungsgesellschaften äh, in allererster Linie daran interessiert sein wirklich sinnvolle Empfehlungen rauszugeben und äh, das auch nach bestem Wissen und Gewissen tun und nicht finanziell in dem Maße abhängig sind wie das aus dem Buch jetzt sozusagen hervorgetreten ist aber das ist ein persönlicher Geschmack das, so durch, das hat so durchgescheint durchgeschienen aber ja, das nur mal so als Statement das Buch her ist daher aus diesem Grunde, auch weil es nicht unbedingt immer so sachlich ist, warum, genau, komme ich noch dazu, ähm, auch eher als Populär, Populärliteratur, als, als wissenschaftlicher Aufsatz zu lesen. Und ähm, es ist nämlich so, dass die Autoren nicht den Anspruch haben, dargestelltes Wissen zu belegen. Und, also, oder sagen es deutlicher, nichts von dem Wissen, was beschrieben wird, wird direkt mit Quellen unterlegt. Ja das Buch hat am Ende ein Literaturverzeichnis, aber niemand wird wohl ernsthaft erwarten dass man wenn man in einem Satz hier auf Seite 45 nach heutigen Schätzungen benötigt die Schilddrüse XYZ Milligramm Jod, also das dass man dann erstmal alle Literatur 70 oder 80 Quellen, da, da kauft oder durchliest weil man dieses Statement besonders interessant findet und die Glaubwürdigkeit dieses Statements testen möchte. Da gehört einfach direkt eine Quellenangabe dazu, woher die aktuellen Schätzungen kommen, was man als Jod braucht. Gra gerade wenn man teilweise explizit wie auf Seite 60 äh, solche Sachen prägt, bringt wie, äh, es gibt Studien, die und äh, dann damit sein Wissen erhattet, aber nirgends diese Studien aufzeigt. Es gibt Studien, die. Ha? Auch die positiven Wirkungen von Jod die auf Seite 46 ausführlich beschrieben sind werden nirgends in irgendeiner Weise durch tatsächliche Untersuchungen direkt belegt. Wie gesagt es gibt ein Literaturverzeichnis und sicher ist da das ein oder andere aus dem Buch auch dort zu finden. Aber das ist einfach, sagen wir, irgendwo zwischen schlampig und unseriös einzuordnen, dass äh, dieses nicht immer direkt verlinkt wird. Es kann nicht verlangt werden, dass jemand ähm, diese Glaubwürdigkeit nur so untersuchen kann, indem man alle Quellen durchgeht. Da gehören direkte Links dahin. Ich kann es einfach nur sagen. Äh, daher kann das Buch auf einem wissenschaftlichen Niveau nicht ernst genommen werden. Das muss man sagen. Und diese sehr pseudowissenschaftliche Attitüde zieht sich dann auch durch das ganze Buch. Bei der Jodintensivkur, immerhin eine Kur, die nach geltenden Empfehlungen als gefährlich einzustufen ist, ist folgender Passus zur Unterstützung der Sinnhaftigkeit dieser Kur zu finden. Viele Anwender der Hochdosistherapie beschreiben folgende subjektive Veränderungen. Und dann kommt eine Liste mit mehr Energie, klares Denken, weniger Haarausfall usw. So so keine Studie, keine empirische Untersuchung, nicht einmal der Verweis wo und wann jemand etwas derartiges gesagt hat, dann noch die Relativierung dass die subjektive Erfahrungen sind. wahrscheinlich um sich rechtlich abzusichern. Das Buch kann wirklich unter seriösen Gesichtspunkten nur als subjektive Meinung der beiden Autoren und der Menschen die interviewt, interviewt worden sind angesehen werden. Diese Experten, wie sie genannt werden, verkaufen bewusst oder unbewusst, suggestiv dann auch, wie zum Beispiel Dr. Bettina Heath, auf Seite 95 ihr Ocean Woman-Programm. Tretmarkbezeichnung ist natürlich direkt im Buch gesetzt. Da achtet man dann auf eine korrekte Darstellung. Und dann wird dieses ganze, ja, Geld dominiert, äh, auch so ein bisschen, hat dann so ein bisschen Geschmäckle. Es ist wirklich schade, dass ein Thema mit so viel Potenzial über so eine schlechte, weil unseriöse Darstellung äh, ja, nach außen gebracht wird. Denn die wissenschaftliche Basis ist, wie ich ja mittlerweile durch Selbststudium eben von Artikeln herausgefunden habe, tatsächlich vorhanden und eventuell auch im Literaturverzeichnis von dem Buch. Aber da liest ja keiner nach, wenn er nicht genau weiß, warum er genau dieses Buch dann liest. Aber es wäre eben wünschenswert, dass in diesem Buch, wirklich sauber recherchiert und angegeben würde, belegt. Und ist es in diesem Buch nicht passiert und das ist definitiv noch ein Potenzial für jemanden, der ein Buch über Jod schreiben möchte. Das Buch ist sehr, sehr gut strukturiert, sehr, sehr gut geschrieben, aber es ist halt nicht wissenschaftlich fundiert dargestellt. In diesem Buch findet man einen guten Grundansatz. Wenn man noch nicht so mit dem Thema Jod sich befasst hat, dann ist das ein sehr sehr guter Grundansatz. Es ist eine schöne Logik dahinter, es ist gut strukturiert, es ist alles wunderbar. Man kann es an einem Stück lesen. Und manch einer, der das nicht als wichtig erachtet, dass das Wissen, was man liest, und das sind sehr sehr viele, wenn ich äh, das, die Teilfreudigkeit bei Facebook von Artikeln sehe, wo überhaupt nicht recherchiert wird, wo irgendjemand was geschrieben hat und dann wird das immer wieder weiter geteilt. Ähm, dann wird das wahrscheinlich viele und deswegen ist das Buch auch so erfolgreich, wird es viele Menschen einen Einstieg geben in Jod. Und das ist auch gut so. Also, ähm, dann gibt es auch noch Statements, die generell unabhängig von diesem wissenschaftlichen Ansatz und äh, da kritisiert werden müssen. Da gibt es einen Satz, da steht zum Beispiel, es ist immer noch gesünder, belastenden Fisch zu essen, als gar keinen. Da geht es um die Omega-3-Fettsäuren. Das ist einfach falsch. Und da verweise ich natürlich direkt, auch wenn es kein wissenschaftliches Buch ist, sondern ein Rezensionsvideo auf das Video zu den Omega-3-Fettsäuren, was ich schon mal gemacht habe. Es ist definitiv besser und gesünder, keinen belastenden Fisch, sei es durch Schwermetall oder Plastik, zu essen. Und dafür seine Omega-3-Fettsäuren durch die Anregung des eigenen Stoffwechsels zu decken. Hanf, Leinsamen, Chiasamen und mit Abstrichen auch Walnüssen sind da die besten Lieferanten. Aber zurück zum Buch. Auf Seite 70 wird davon geredet dass Jodsalz wenn man es ins Kochwasser gibt zerstört wird. Also dass man danach Aber es geht ja hier ums Jod und nicht um die organische Verbindung mit Kochsalz. Da ist die Aussage relativ bedeutungslos. Abgesehen davon liegt der Schmelzpunkt bei 113 und der Siedepunkt bei 184 Grad. Und da reden wir nicht vom Jod als solches, da reden wir halt von der organischen Verbindung. Atome, also Jod, Atome zu trümmern geht in handelsüblichen Kochtöpfen generell nicht. Außer also ihr kocht mit einem Teilchenbeschleuniger oder feuert mit Neutronen aus Essen. Es wurde um die Grundaussage des Buches, die durchaus korrekt ist, eine gut strukturierte, aber wissenschaftlich nicht direkt belegte Arbeit geschaffen, die sehr interessant ist und die auch augenöffnenden Charakter hat. Gerade auch zum Beispiel, dass Jodsupplementierung bei Hashimoto sinnvoll sein kann, was hierzulande generell abgelehnt wird. Aber die Augen zu öffnen heißt eben, dass man kritisch bleibt und klar denkt. In dem Punkt auch nochmal der Hinweis auf das Buch Klarheit von René Bobonus, oben Infokarten. Und bei der Klarheit ist es eben wichtig, dass man klare Links setzt, klar referiert. Woher hat man Wissen? Ne? Das Buch ist eine Empfehlung als Einstieg in die Jodproblematik ohne jegliche Tiefe und Anspruch an eine generelle Wahrheit. Ähm, und gerade für den Menschen der in seinem Alltag gefangen ist und froh ist sich irgendwie gesünder zu ernähren und, äh, und generell zu leben ist das eine absolute Kaufempfehlung, da würde ich 5 Sterne geben, ähm, da verstehe ich auch das überwältigend positive Feedback bei Amazon. Äh, der Mensch jedoch der auf der Suche nach der Wahrheit ist, dem wird vieles im Buch abstoßen und auch Stirnrunzeln verursachen. Und für diesen Menschen würde ich wahrscheinlich nur drei Sterne geben. Ich muss irgendwo einen Kompromiss schaffen. Die Rezension habt ihr gehört. Ihr könnt euch zuordnen. Daher gebe ich allgemein vier Sterne und ja, habe mir selber noch keine abschließende Meinung zum Thema Jod und damit generelle Empfehlungen für alle Menschen aneignen können, da ich ja gerade selbst den Selbstversuch mache. Das Buch hat dabei jedoch, das noch mal zu erwähnen, interessante Ansätze liefern können, die aber ernsthaft und seriös von mir selber abschließend recherchiert werden müssen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.